ähm, besucht, um ja Zonkor unsere, unseren Freunden und nee, nicht Verwandten, nur unseren Freunden vorzustellen. Und Entschuldigung, ähm, ja, aber dann kam unser Bruder aus dem All, der uns gesagt hat, ja, wir gehören den jeans an und wir erobern Planeten und so ne, und das macht voll Spaß. Loskommen und mach mit. Und sagen hat gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann kam Raditz hinein in die Fresse geballert und seinen Sohn geklaut. Und ja. Piccolo ist übrigens auch hier, der uns helfen will, Raditz zu besiegen. Und ja, da machen wir jetzt gerade los. <lacht> Ich weiß nicht, bringt da irgendwas hier alle ein zusammen Weiß also nicht, mal, ich will eigentlich mal ein bisschen schneller fliegen, aber geht anscheinend jetzt nicht. So, ich soll mich zu irgendeinem Dorf bewegen. So, auf der Karte. Oh. Ich kann irgendwie nicht schneller fliegen gerade. Man, nur mit L3 eigentlich ne? da so, weiß nicht, alles ja, kam ja aus. Okay, aber die sind doch dahin geflogen, also müssen wir doch dahin oder da, warte mal, warte mal. Die haben gesagt, wenn man rausfliegt, ne? so hinein, sowohl auf der Weltkarte um den Ort zu reisen, dann werden wir eine rote Säule okay. nehmen. mit blauen Säulen, wenn du in der Hauptstelle vorankommst, werden neue Bereich Falschheit, die du besuchen kannst. Okay, also neben Stories werden mir angezeigt, gut. Östlicher Schluchtbar, ich wurde freigeschaltet. Warte hmm mal, wo bin ich gerade? Also nehme ich recht ich recht in der annahme dass ich hier gerade ähm, oder oh, ist was ist natürlich der richtige zeitpunkt hier als so zu erkunden ne? ja, die sind in gebieten eingeteilt alles klar das macht es einfacher glaube ich verstehe aber irgendwie nicht warum ich nicht schneller fliegen kann ist hat weil ich auf der dindo Jun drauf bin oder so es wird halt ganz schön lange dauern bis da hin zu fliegen ne? verstehst du aber ich nehme jetzt mal an das hier ist all das was ich hier im moment besuchen kann ne? wir haben nicht eine so offene weltkarte ne? Gut, dann gehen wir mal dahin scheint sowieso nichts hier gerade zu tun zu geben ne? sonst wird der auf die karte angezeigt oder soll so, zusammenfassung ist der behauptet zum gokus bruder und ein angehöriger einer kiaras namens sei zu sein besiegt son goku und macht sich mit zongon aus dem staub als goku gerade die verfolgung aufnehmen wollte erscheint piccolo und die beiden schließen sich zusammen warum tue ich überhaupt zusammenfassen was in der letzten folge passiert ist wenn das hier alles schon so erklärt wird auf professionelle weise nicht so also nicht so ein typ der überhaupt nicht weiß was los ist ja ich weiß was los ist aber ich weiß nicht ich kann nicht gut reden okay alles klar gut dann nehme ich mal an kommt jetzt unser erster ich sag mal Bosskampf mehr oder weniger was ist fliegen wenn du son goku spielst mit hilfe der feuer kannst du fahrzeuge wie genau jung benutzen aussteigen fahrzeuge auswählen wir packen Hier kommen wir an den Schweif ran. Wir packen den an. So, ich kann aber echt nicht düsen während Ich schon fliege. Also warum sollte ich damit fliegen? Sieht gut aus, ich weiß, aber trotzdem. So, Songoro. Okay. Ja sein können. Hier ist sogar was los ey. hier geht irgendwas verdächtiges vor ja vorher diese seltsame geräusch gehört da dachte ich mir da sehe ich mir mal an was könnte irgendwas von oben runter Also als hatte ich vielleicht doch besser abstand wie heißt das, wenn du das für mich ansiehst? okay warte mal ich sehe da auf karte was jetzt wie super mario 64 ich gehe mich mal um die dinger hier kümmern nee. neben quests würde ich sagen hey guck mal nee doch nicht <lacht> ich dachte er werde dieses indianer auf macht, macht ja keinen sinn ich habe die hauptader getroffen Herr piccolo hey Nam, was geht habe das Gefühl, dich irgendwoher zu kennen. Hm, Moment mal, du bist. Diese Haare und das Outfit, du bist Son goku oder? Ja, da bin ich, mal bist du. Guter, herziger Kampfkünstler, Nam. Ich bin Nam, erinnerst du dich nicht an mich? Wir haben beim Weltturnier gekämpft. Ach ja, ich erinnere mich. Das Turnier. Also, was machst du hier? Ich habe Obst aus meinem Dorf dabei, um es zu verkaufen. Mein Dorf ist ziemlich arm, also versuche ich so viel Geld wie möglich zu verdienen. Hm, okay, klingt ziemlich schwierig. Einer vernehme ich nicht besonders für. Ich dachte, ich könnte mein Obst für einen hohen Preis verkaufen. Ich bin wohl kein guter Verkäufer, wenn das so weitergeht. Kriege ich kein Lebensmittel und kein Wasser für mein Dorf. Und ich will dich ja nicht belästigen, aber kannst du mir helfen? Ähm, ja. Warum nicht? Ich meine, mein Sohn ist gerade von meinem Bruder aus dem All entführt worden und bringt ihn wahrscheinlich um, wenn ich nicht es mache. Aber okay. Das ist eine echte Notlage zu sein. Oh, danke du fragst doch dieses subs oder wie schmeckt es naja es ist schon ganz okay aber der geschmack ja schon verstanden ja das wird sich schwer verkauft lassen hast du sonst noch was noch besteht zum großteil aus sand und felsen hier was glänzender steine halten oh, die vogeln aber ganz schön Haha, wohl war aber das ist kein gold oder silber das sind einfach nur steine die ich beim land ausgegraben habe die habe ich dabei um sie unterwegs kindern zu geben ich werde das leute gibt die sowas kaufen würden ja, das war ich stark zu bezweifeln. Immer der Reihe nach, wir müssen hier jemanden finden, der sich besser damit auskennt. Genau, danke. Ich habe ein paar bringen, Seitenschütze. Pol. Ich habe mich hier im Lukas auf entspannt. Da habe ich plötzlich da drüben dieses laute Geräusch gehört. Da ich viel zu viel langsam um zu entspannen ich das hier gebe schaust du dann mal nach was dieses geräusch gemacht hat energieergänzungsmittel oh, danke Hi. ich spreche jetzt nur mit denen die blaue klamotten äh, ausrufezeichen haben Hey, ich habe eine frage an ich. kennst du einen experten für steine steine vielleicht kann ich dir helfen ich war mal bergarbeiter super willst du das ja mal ansehen was ihm den ganzen und stein gezeigt oder steine, solche Steine habe ich noch nie gesehen. Das sind auf keinen Fall Edelsteine. Oh, wirklich? Aber meine Tochter will sie bestimmt gefallen. Könnte ich sie haben? ja eigentlich versuchen wir sie zu verkaufen. Noch verstehe. Entschuldigung, wirst du sie hier gegen eintauschen? Das ist ein ammon Ammonit. Vor sie ich wollte es meiner Tochter geben, weil sie fand es unheimlich. Na klar, wir können gerne tauschen. Einfach so ist ja sicher, dass die Steine ergeben möchtest. Die scheinen recht selten zu sein. Keine Sorge, das kann man hier überall finden. Eine Menge Leute kommen aus der Stadt her, um in dem gebiet im Norden nach Fossilien zu graben. Ach ja, also hast du mich abgezogen. Hm. Da bist du, ein. Äh, er muss jetzt noch nicht. Ja, weiß hier alle möglichen schätze Oh, du siehst ja überhaupt nicht vertrauenswürdig aus kommen irgendwie bekannt vor aber ich weiß nicht aus dragon Ball. ich mal als als charakter aus dragon ball ja, ne? ja mein wissen von dragon ball ist jetzt nicht so groß wie in set also ja ich habe dragon ball geguckt natürlich aber ja, oh. Also können wir können dir Informationen über wichtige events verkaufen. Welche Informationen Sie brauchen wird auf der Karte angezeigt. Hm. Oh, ah, okay. Ja, kann man mal machen, ne? Aber im Moment nicht. So, ich gehe mal. Ja, geht doch viel schneller so. Na, wir gehen erstmal okay da gibt es irgendwie gar nichts da gibt es was aber da kann ich nicht hin Sollen wir uns wirklich jetzt darum kümmern ich weiß nicht das problem ist ich weiß ja nicht immer schon gesagt irgendwie sind noch für kurze zeit verfügbar also ja das macht mich ein bisschen nervös Ha, mein Sohn wurde entführt. Aber da scheint schon die Hauptstory zu sein. Äh, oh, sogar richtig. Ach, jetzt hier diese Ausgrabungsstelle. auch oh, 8 die. Hi. Ähm, aber ich muss landen. <lacht> ich kann nicht mit dir reden, wenn ich fliege. Das kann ich sein. Ach, die Son Goku, bist du das? Leibhaftig. Gut, herziger Monster Nummer 8 Son Goku. Ich freue mich ja so dich zu sehen. Ich freue mich auch dich zu sehen. Was machst du hier? Ich folge einer Spur. Hier laufen Roboter amok Ich bin gekommen, sie aufzuhalten. Wirklich? Hast du vielleicht Lust auf einen Kampf? Ehrlich gesagt hasse ich kämpfe, aber diese Roboter wurden vor langer Zeit von den Red Raven Armee ausgesetzt. Ich muss sie aufhalten. dazu zu mir helfen? Hm. Sohn retten? Ach die helfen Ja. Im Piccolo im Hintergrund nur so Song, go go. Was für ein Kack machst du gerade? Ich werde ihren Metall hinter den jahrtausend 1000 Tausend Warte Wart hier. Du kämpfst doch nicht gern, oder? Nein, aber hatte keine sorgen mich ein kampf gegen roboter klingt ja, lustig ich verstehe danke zeit mir einfach wo ich hin muss ja hier sind sie nicht vielleicht sind sie da drüben okay vielleicht da drüben wahrscheinlich bin ich schon unterwegs da kann ich irgendwo die karte ah. wie ich, wie ich genau richtig erst mal gedrückt habe ne? Da gibt es gar nicht mehr so viele Sachen zu erledigen. Warte mal, rechts, was ist das hier? Obstbaum, okay. Okay, gibt es gar nicht mehr so viele Sachen. Trainingsgelände. Okay, wenn jetzt hier nicht mehr so viel Quests sind, dann ist ja nicht... ist auch nicht schlecht. also ein paar von den Dingen ein. Ich weiß nicht, wie wichtig die sein werden. Okay, man sieht schon, ja, dieser große Blaustrahl ist vielleicht ein guter Indikator, dass ich vielleicht dahin gehen sollte. Dun, dun, dun. Oh, ich finde, das habe mich so positiv überrascht, dass wir ja ah, updates Ach, hier die. beep Auf geht's hier, Robot-Trottel. <lacht> was? Da, komm mal her. So, Piccolo, komm das gerade um die automatisch, oder? Oh, was? Wie Bitte. Piccolo kämpft sogar mit gerade. Oh, ich habe keine. Uh. Oh Falscher. Au. Oh. Oh, ich doch alle von euch, glaube ich, oder auch nicht. Halt. In die Fresse. Das aber ich treffe sogar. Oh Gott. sah krass aus. Also, ich mal einfach euch hier... Wer hat hier schon wieder geheilt? Ja, okay, wer war das? So. So. Ich du wieder. Oh, komm ja diesmal treffe ich aber... Oh Gott. Jetzt gehen wir ein bisschen Gas hier. Du für 5? wie viele von den Dinger sind da? Oh Gott, aber... Werden sollte vielleicht mal verstehen, sehr gut gemacht, gut gemacht. Piccolo, ja das war ein tolles Training. Ich hatte besser zurück zu achter. Ich habe mich um ein Router-Problem gekümmert. 8 Wirklich, danke. Zu dir habe ich noch nie gerne gekämpft, deshalb bin ich auch sehr dankbar für deine Hilfe. Son Goku wenn ich doch nur irgendetwas hätte, um mich zu bedanken. Aber wie war damit? Das ist Gemüse aus dem Dorf. Ich habe extra viel mitgemacht, da ich weiß, was für ein großer Esser du bist. Möhre und Zwiebel, das sieht köstlich aus. Essen ist die einzige Sache, von der ich nie genug bekomme. Danke, Achti. Nein, zu so ich habe zu danken. Nicht so förmlich, Achti. Wir sind doch Freunde. Hast du was vergessen? natürlich du bist mein bester freund zum poko story abgeschlossen So, also übrigens nicht wofür diese medaillen noch mal da sind wir schon auch schon erklärt ne? ja genau deswegen ich mir gedacht ich das machen sollte so kann ich dahin Was ist das da äh, äh, händler Na, ich werde es noch gucken c8 ich werde es noch gucken was da ist ich glaube da konnte ich nicht hin ne? und dann können wir unseren sohn retten <lacht> weil nicht jetzt gerade der aber ich weiß ja nicht ob da irgendwie zeitlich begrenzt ist oder so und das ist immer so die Sache. Ich meine, ich habe versucht, da hat Das ging nicht, ne? So, da. Ich wollte schon sagen. Das ist eine Angelstelle. Und ich kann sie mal noch nicht finden. Gibt es wirklich fossile? wenn ich erschreckt. Hey, hallo Suchst du was oh, oh, oh, ja ich habe fossilen aus wie ich heute kann man hier eine menge davon finden ja, ich bin schon tagelang hier und immer noch leer ausgegangen vielleicht ist das der falsche ort ich habe meinen freund sieht dass ich welche finden würde also kann ich nicht einfach mit leeren händen zurückkommen und ja ich habe ein fossil ich habe eins Willst du es mir abkaufen Boah, das ist ein echtes fossil oder Aber ich habe gerade kein geld dabei da können wir tauschen hm, mal sehen und oh, ich weiß was also, wir es gegen das hier tauschen was wasser das, lebensmittel ja das war perfekt als eine jede menge drin ich habe das was ich wollte also brauche ich sie nicht mehr sie also gehört dir super abgemacht damit sich bestimmt darüber freuen da hat er auch schon von roshi bekommen ja okay das war jetzt weiß ich nicht wie viele jahre er aber trotzdem unter wasser erkundung wenn du unter wasser nimmt deine Luftanzeiger gab sie wird immer wieder auf wenn du ich kann nicht sprechen irgendwie doch nur ein bisschen duschen, was das denn? Ach ja, so ein Luftring oder irgendwie so ne? So, gehen wir zurück. Dann können wir endlich unseren Sohn rennen. Okay, da wird hier alles voll auf der Karte offensichtlich gezeigt. sogar dieses geräusch ein abend oh, wie ist es gelaufen ich habe hier essen und trinken mit diesen glänzenden schein hast du das hier bekommen ach du meine Güte, das sind ja unmengen lebensmittel und wasser drin kann ich dir ja verdanken war der kein kopf es wäre echt komisch wenn du jetzt total förmlich werden würdest du bist auf jeden fall mut noch Schüler, der so viel steht fest ich habe ja keine Ahnung, was ich für diese Steine so viel kriegen würde. Das bedeutet vielleicht, dass meinen Feldern noch mehr wertvolle Steine liegen. Auf jeden Fall sollte ich die Lebensmittel und das Wasser in mein Dorf bringen. Ich schulde dir eine Menge, Son goku Ich habe gern geholfen. Ich werde jetzt auch aufbrechen. Ich muss meinen Sohn noch retten und so. Komm bitte in mein Dorf vorbei, wenn du mal die Möglichkeit hast. Boom. Alles klar. Cool. und ja so ein Ding ja aber da kümmern wir uns jetzt noch nicht so dann haben wir wir haben ja alle den Quest abgeschlossen nämlich ne? ich an also das heißt, wir können jetzt gehen und und dann Sohn retten so gehen wir wieder in charakter hier zwei geht nach unten R eins geht nach oben das ist irgendwie komisch weil er zwei ist der obere Knopf und er eins der untere. Deswegen, das sind Dinosaurier. Ja da kommen wir jetzt nicht im Weg, ne? kann mir noch nicht meine Zeit verschwinden sagt er, nachdem er zwei Quests hier abgeschlossen hat tag entwicklung essen Wenn du essen gerichtet zu nehmen kannst du deinen wert darauf erhöhen und auch vorübergehend unterstützung zu verhalten zu jetzt also mehrere effekte immer ist desto so stärker wirst du warum wird mir hat jetzt angezeigt jeder eine aktion in der Spielwelt hilft zum guckt und seinen Freunden sich zu entwickeln Lehe so viel wie möglich und erschaffe ein ganz persönliches abenteuer ach ich kann halt jederzeit zeit ah, okay ich wollte schon sagen drei minuten da muss ich ja immer irgendwie bei Chichi Bad essen und dann schnell zum kampf oder irgendwie so hat ja. Uh, yeah. <lacht> Alles klar, weiter mit der Story. Hm? Die ich bin hier in der Krieg. Ich bin hier in der Krieg. Ich bin hier in der Krieg. Ich bin hier in Ich bin hier in Ich bin hier in Ich bin hier in Ich Ich in Ich in sorry zu früh gedrückt, Piccolo geht sofort los. Na. Okay, jetzt gut. Oh, genauso wie in der Serie, wir gehen beide voll auf den los. Da! Äh. Mitten die Klöten rein. Ja, Aber ja das, das macht irgendwie nicht viel gerade, ne? Kann sein. Jetzt wo ich das Spiel drauf habe, ne? oh ich wollte nicht. Stein. Der gute alte Stein. Da, warum denn nur auf mich? Na, da. Was ist da los? Nein. Oh ja. Er hat noch so viel Lebensbalken, vier Stücke. Ah, äh. Da klopft, wollte schlagen, nicht schießen. Da, Gott. nein da, da, ja, da, mal. Nein, Wo ist er? da, Finish! Und aufgestiegen. Und Piccolo auch. Bin ich gerade fertig gemacht, ey. さあ、まだ新前にいい 2人 の最ヤ人はさらに戦闘 ist? ich da ist es so abgeschlossen. Sondern? Das ist richtig. Ich sage, es muss die Aber dieses Spiel... braucht Zeit. Und sich dabei mal naja ja, da ich wieder auf, aber ich dachte, wir werden fertig. Da kann ich auch nur meine sind ein bisschen kleiner hier, aber schneller, klein und fein und so. Nein. Oh Gott. Ah. Äh. Oh Gott. Da kam ein bisschen unerwartet. Ah, oh, oh, das auch. Na, warte, klopft. Na oh, daneben. Ich treffe irgendwie nie mehr. Ich war in Kameramia. Warte, klopft geblockt hat sagt jetzt immer wenn er so rot aber wenn er so rot am leuchten ist denke ich der kommt irgendwas großes ist war voll stylisch aus so wie ich das mache ne da so habe ich Reflexe wie, ein, wie eine Katze. Kann immer schön ausweichen. Ja. Boah. Falscher Knopf. geblieben geblieben. Ah. Na, oh Gott! In die fresse. Kann ich fresse. Kannst du aufladen? Nee. Was kommt der ja wieder mit hat? Oh Gott! Oh Gott! Aua! Na, ah, tut voll weh. Aua! Weil oh, hat er nur so Dinger, hier. ja. Ja. gar nicht so einfach. Aber ja. Komm her. vor wie in den Bosskämpfen von Naruto. aua Komm bei Ninja. Storm. Ich glaube, ich brauche gleich gestehen, das, das Objekt, was ich vom Bulma. Noch mehr. Hey, ich habe dich nicht damit. No. Ich habe noch ein bisschen HP, glaube ich. Nein. Okay, Objekte. Äh okay, das war... Habe mich voll geil. Ich muss noch mit den Knöpfen hier klarkommen, ey. Nein. Oh nein, was mache ich hier? Ah! Ah! falscher klopf Ach, der ist ihm sein dings sein ultimate dingens da mache ich jetzt auch da kann ich nicht so um verfolgungsangriff oder so starten angriff da er endlich mal getroffen damit Oh nein, jetzt kommt er wieder. Oh, ich kann einfach weg Au. Ja, okay, das war doch cooler. Ecolo, kommst du mal mit deinen Dingen hier rüber. Komm her. Äh, nein, ich bin geblieben. Äh, Da wollte ich gar nicht machen. Na auch. Oh. Gottverdamm. Aber ich schieß gerade auf dich. Nee, tue ich nicht. Ah. In die Fresse. Weil oh, er war gerade betäubt. Und da wird von hier aus nur noch schwieriger habe ich so, wie ne? oh oh ich für den... Gott. Dank Gott. Los. Na, na. Ey, was? Und jetzt ist er nicht weg. Aber... Ich kann auch das sagen, dass das schon der letzte Kampf ist gegen den, ne? her. der meinen... Okay, da nicht. so vielleicht mal in eine Richtung hin Da vielleicht auch mal eine Idee. ich bin echt tot. Oh nein. Ja du triffst mich jetzt damit. Ja. Ja. Komm her. Nein, ich habe kein Dings. Kein Key. Jetzt damit, komm. Jawohl. Oh Gott. Aber gar nicht so einfach mal. oh, ich bin ja. <lacht> <lacht> <lacht> <haja>, ich habe einen Schwanz. すん<笑> <手下したぞ、孫悟空。しっかり尻尾を捕まえておけ。笑> <あ>、 No, God. <lacht> Gott. Die oder so, die spiral so, was könnte jetzt passieren? Oh. Ah. <lacht> gewonnen und ja da war gut sehr detailgetreu wieder zur serie außer piccolo hat einmal daneben gehauen mit seiner spirale aber ja okay das ist jetzt nicht so tragisch schnell also in der serie in der serie hat er einmal erst daneben gehauen und ja weil er gerade jetzt ausgewichen ist und dann hat er seinen arm verloren und dann hat er noch mal versucht und ja dann ist das passiert alles ne? aber hat soll es jetzt nicht so tragisch war immer noch epic. Und ja, Son Goku ist tot. Pff. Super. Das so nach drei, vier Folgen in Dragon Ball Z, ne? Das war ein Schock damals. Ich bin der Königin. Bakami, Songo Kuo, das ist Ich und mich wieder beleben Hoffentlich sind die auch pünktlich, ne? <lacht> <shrie> <lacht> <lacht> Noidani Köln und die anderen treffen ein. Piccolo erzählt in alles, was Rals tot den anderen zeit und was zum Goku zugestoßen ist. Also hast du ihn getötet. <lacht> <lacht> Weißt also, wie viele Folgen von Dragon Ball hat Son Goku überlebt und dann so weiß ich nicht drei Folgen oder so in Dragon Ball Z direkt tot? Es ist schon irgendwie schockierend, wenn du halt damals als Kind geguckt hast, ne? Äh, weiß gar nicht. Was? Ach ja. ja. その 1 2 und so hat Piccolo einfach mal Song entführt. Weil warum nicht? Währenddessen ja. 情けよし、 wir, ich mich, Damit meine ich mich. <lacht> Warum ist das Spiel so gut? alles war zwar ein Sergeant-Krieger von schrecklicher Stärke, doch dank der aufrufvollen handeln von Songoku und Piccolo wurde er schließlich bezwungen Doch leider waren Son gokus Verletzungen so schwer und so starb er gemeinsam mit Raditz. Ich finde das so geil, dass das Spiel so detailgetreu ist zu der Serie, ne? Du siehst ja echt alles Wichtige hier. Wir sind erst in der ersten Saga, ne? Komm noch. Drei Sagen wir sind noch nicht mal fertig mit der ersten Sage. Ne? Das gefährliche und macht sich auf dem Weg in Richtung Erde. Inzwischen gesellte sich Son Goku, der im Kampf gegen reiz geschoben war, am Eingang zum Jenseits zu Gott. Oh, einmal der Erde Gott. 海王様の元へ伺うなるほど。天国へ行けると この 1人 しか取っておらんのほど。非常に ja, Aber Kann der mich nicht dran werden? Um mich zu ich immer da ja. der 全然分かっておらんよし。君の仕事を<笑> <私の仕事を理解できるようクイズを出してやろう。笑> was als zweimal Trivia fragen. wo Monate geschickt in die Hölle. Aber schon irgendwie falsch beantworten zu sehen, was passiert. Wer stärker ein Matai oder na, no -kami ha, so, wen Kyuno, hier... über wen wird hier nach dem Tod gerichtet? Über alle. <lacht> <lacht> 雲海の兄がそうだったようにな。では so <lacht> äh, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> was Frage ist das? Oh Gott, äh, die fünfte, ne? <lacht> <lacht> で、<inaudible> <clears throat> <sighs> <good. inaudible> <inaudible> ん。聞こえた<笑> 海王様のところに行く Oh, を許可し alles klar. Ich habe ob ich die Datei von emma Daio nicht bekommen hätte, wenn ich irgendwie eine falsch beantwortet hätte oder so. Aber irgendwie interessant zu wissen. Aber gut, ja. So. Was sehen? Was werden wir jetzt sehen? Ich würde jetzt gerne speichern und so und dem Part beenden, weil schon sehr lange. Ja, das haben wir gerade schon gelesen. Weil es schon 51 Minuten. Das ist ganz schön lang. Ein bisschen lang, sagte sie. Aber naja. Mal schauen. So, währenddessen auf der Erde. <lacht> まず、<笑> Dann hat er sich auf die Mutter und die die die die Crashkurs im Überleben. zum Beispiel zum Ausweichen. たった 1人 ここ 6 ヶ月経って Ja, ist interessant jetzt spielen wir songo an gut dann würde ich auch sagen wenn wir okay wollte schon sagen wenn wir diesen part und in der nächsten folge versuchen wir dann mit songo an hier draußen in der wildnis mit den gefährlichen dinosauriern und robotern und all das hier zu überleben und ja